Hallo und Herzlich Willkommen bei Jan und Maxi! Unser heutiges Experiment. Wir wollen einen richtig großen Blätterhaufen bauen und dann... Das könnte aber länger dauern. Nicht wahr? Deswegen tun wir Schritt für Schritt das hochladen und irgendwann kommt dann das ja, auf jeden Fall, wir suchen jetzt schon mal ein paar Blätter, tun wir dann in die Tüten rein. Und dann kommt noch irgendwann der zweite Teil, wenn wir es dann fertig haben. Dann schneiden wir nochmal alles zusammen. Und dann mit So, wir haben jetzt ein paar Tüten. Max hat auch eine Tüte. Ja, und wir sammeln jetzt erstmal fleißig Blätter. Was? Okay, ich sammeln jetzt das Lauf in die Teile. Ich habe ich hier hab jetzt so ein bisschen Lauf in Jans Tüte getan von meiner Tüte. Und jetzt haben wir... Wir haben gerade erst angefangen und die Tüte ist schon fast voll. Ja, ich glaube so viel... Meine Tüte ist jetzt wieder leer, weil ich bei Jan was reingetan habe. Und ja... Wenn wir es ein bisschen zusammenpressen, dann... Die Tüte, bereit. die Tüte ist gerissen. Zeig. Findest du noch? Das kleine Loch, ja. Jan hat auch schon voll viel. Ich hatte jetzt schon zweimal meine Tüte voll. Da habe ich das die, da habe ich die immer, habe ich nicht da drauf gestellt. Und jetzt ist die halb voll. und hier mir jetzt diesen Kristallstamm Dein Schlüssel noch reingefallen. <lacht> Scheiße, dir wird was in den See gefallen. <lacht> <lacht> Pass auf, dass du nicht reinfällst. Was wir ja, damit? Das ist noch von damals. Von damals. <lacht> also, die eine Düte ist schon mal voll. Das war nur das Einleitungsvideo. Ja, das volle Video, das kommt noch irgendwann. Wenn wir dann das fertig gehabt haben, dann kommt der komplette Teil. Das war auch schon wieder mit Jan und Maxi. So, wir haben uns überlegt, wir sammeln doch noch ein bisschen Blätter. Ich habe hier so Müll und einen gelben Sack. Also Lauch und Müll. Und das dann jetzt so... Nicht hier. Wir haben jetzt mit dem Lungenbord das ganze Laub, was hier am Rand war, eingesammelt. Und stopfen wir alles in eine Kiste rein. Wir haben jetzt hier so einen ganzen Laubsack voll. Und wir haben versucht, das gerade zuzumachen. Jetzt. Jan, nein! Ich dachte schon, du wirfst das auf dem Boden. Okay, ciao. Ciao. Ciao